kreative Lösungen finden für Situationen, wo man eigentlich nicht weiß, wie man das jetzt machen soll. Man braucht eine kreative Idee, eine neue Idee. Wie macht man das? Da habe ich drei Praxistipps für die, die sich selber schon ganz oft probiert haben und äh, wo du wirklich kreatives Neues schaffst. Erstens versuch Abstand zu nehmen aus der Situation. Die Situation ist da, du denkst aber nicht mehr darüber nach, du nimmst einfach Abstand. Der zweite Punkt, du gehst in die Vogelperspektive. Wie ein Vogel kreisest ich immer wieder über das Thema und denkst nicht darüber nach und schaust nur. Du wirst zum ein Beobachter. Einfach nur intuitives Schauen, kann man dazu sagen. Und drittens, bleib offen, weil die Antwort, das Thema, die Lösung wird dir genau dann begegnen, wenn du nicht damit rechnest. Ich selber habe das schon oft probiert und ich würde es nie mehr anders machen.